mein Lieblingsmotorrad? Aprilia RSV4! Ah. Was ist der beste Reifen? Was der beste Reifen ist? Den, was ich drauf hab. Was drauf? Was bei dir am Kabel steht. Grün! Ah, wie heißt du? Bernhard! Bernhard! Was ist dein Lieblingsmotorrad? Kawasaki. Was? Kawasaki ZX10. Du hast der beste Reifen? Bridgestone. <lacht> <lacht> Was hast du zum Kawasaki? Um wir kann schon langsam wieder auf einigermaßen Runden sein. 2.07. 2.07 ist jetzt nicht so schlecht, also... Sowas in der Richtung habe ich eigentlich noch nie auf der Rennstrecke aufgeführt. Es ist jetzt noch mal Zeit dafür, dass man sowas mal... Das Ding schaut massiv aus. Witzigerweise ist der Rahmen relativ wenig im Verhältnis zum kompletten Motorrad. Und das ist der Ansaug für die Frischluft. Das Ding ist nämlich Kompressor aufgeladen. So, wir haben hier drauf äh, Pirelli Diablo Rosso 3. Das ist nicht unbedingt der typische Rennreifen. Aber wir ja, haben einen äh, Tempomat. Was auch nicht so unbedingt so typische Rennstrecke ist. Aber die BMW S1000 Doppel, R hat auch ein Tempomat. Von dem her vielleicht gar nicht so abwege. schalte den mal ein. Ich bin jetzt ganz den Arsch gerettet. Warum? Weil ich sonst kein Motorrad hätte gehabt zum Fahren für den schnellen Schüler. Jetzt haben wir sind jetzt 15er Zeiten gefahren. Ich hab schon gesehen, ja. ja. Und das Geschlecht. ist Das ist mit dem Bike einfach. Ja, das ist schon eine harte Nummer, wenn der einfach so. Wenn der einfach so jemals ein Motorrad so wenig, wenig Also, eins ist auf jeden Fall klar: da kriegt Motorradfahren eine komplett andere Bedeutung. Weil das ist nämlich gar nicht mehr so einfach. Obwohl es besser fährt, als es von der Größe her aussieht. Vor allem in Bereichen zwischen 0 und 30 Grad Schräglage. Alles, was über 30 Grad Schräglage ist. Mm, mm, der Straßenreifen hat mächtig gelitten. Jetzt gehen wir was essen. Uhu. Oder? Prost. Das ist, ist das Radler? Das ist alkoholfrei. Ah. Also Radler. Kinderradler. Prost. Und hast du was gelernt? Ob ich was gelernt habe? Ja. Ich habe richtig was gelernt. So Zeit bis gefahren. 16. Aber ich bin 15 gefahren. Warum bist du noch kein 15 gefahren? Weil ich nicht aus dem Eck rauskomme. Du warst doch hinter mir. Wieso bist du nicht 15 gefahren? <lacht> Wieso ist jetzt nichts fünf gegangen. Ja, sechs eins. So. <lacht> jetzt, jetzt hier. Das war ich. Was hast du den denn uh, da gehabt? Ein X. X. Wie schaut aus. One. We oh! <lacht> hope, wow, hope. Was das aus? Nick, wir haben auch Frucht für den Oh! du Druck gehabt. Ich schätze glaube ich. Der ist hier. Das ist, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Das ist richtig oder? Das ist richtig Das ist richtig krass. Boah, oh, oh, oh. oh, oh, ja. Geil, das brauche ich schon. Das ist ein Hammer. Hast du Ahnung?